I'm a man of wealth and a taste you mm -hmm. An dieser Stelle. Einer, der das hier mit ermöglicht hat, ist der Bulli. Jawohl! Yeah! Aber ganz besonderen Dank, glaube ich, das könnt ihr alle nachempfinden. Ganz besonderer Dank gilt dem Jürgen Kiemann. I'm look Yogi, I'm I'm done. Done. Woo! -hoo! an den Elben genau so schön müssen noch viel Spaß an den Elben auch auf den ein Elben